Und herzlich willkommen zu diesem Video, ähm, wir werden heute mal schauen, ob die Module auch passen, dass der Zug auch wirklich drauf fahren kann, weil das hat ja sonst alles keinen Sinn und deswegen werden wir jetzt dann den Zug einfach mal, also die Lok auf die Gleise stellen und dann sozusagen den Zug erstmal fahren lassen. Das seht ihr jetzt und dann, ja genau, viel Spaß! So, der Herr Dauner hat leider den Trafo vergessen, deswegen werden wir mit vier dieser Batterien improvisieren und die haben genügend Strom, damit die Lok fährt. Das sind 4, irgendwas Volt. Ähm, das Komma interessiert ja eh nicht. Ja, und das probieren wir jetzt aus. Tschüss. Hallo liebe Freunde. Also, ich habe wieder mal einen Fehler gemacht. Ich gebe es ja zu. Ich habe den Trafo vergessen. Wir fahren generell digital jedoch können unsere Lokomotiven aufgrund ihres Decoders auch Analogsignale empfangen und umsetzen, deswegen improvisieren wir heute mal ein bisschen, wir wollen ja nur feststellen ob unsere Lokomotiven und die Fahrzeuge einwandfrei auf dem Schienenstrand laufen, das heißt keine äh, Steinchen und so weiter hier im Schienenstrand und innen drin liegen, dass die Fahrzeuge dann eben rumhoppeln, ja, wie in Osterhase und deswegen ne, probieren wir das jetzt einfach mal aus, indem wir vier Akkus mit 3,2 Volt, das sind Nickel-Cadmium-Akkus, in Reihe schalten dann haben wir 4,8 Volt, das reicht im Prinzip aus, um die Lokomotive laufen zu lassen. Zum anderen wissen wir aber auch, dass wir mit unserer Vertratung noch nicht komplett sind, also, wir haben äh, während des Baus ja schon berücksichtigt, dass wir die einzelnen Gleichstränge auch mit Strom versorgen müssen. Deswegen haben wir vorne und hinten jeweils Kabel angeschlossen. Die werden wir jetzt auch noch verbinden. Wir setzen die auf einen äh, D-Substecker 25-Polig und zusätzlich auch noch auf 4 mm. Bananenbüschelstecker, das ist wichtig für den Einsatz in den Clubs, weil wir da nach NEM, ja, ich weiß die Nummer nicht aus, wenn ich spiele aber gar keine Rolle, ich könnt ihr nachlesen äh, unter der Elektrik, bei der NEM 100, noch ein bisschen was, glaube ich, äh, ihr werdet sehen, jetzt schauen wir mal, wie unsere Lok läuft, ja, ob die recht rumhüpft, wie ein Osterhase, oder ob die sauber über die Schienen fährt. Und alles Weitere seht ihr dann sowieso im, dem, ja, in unserem Video. Die Jungs hier machen das ja spitze. Ciao. So, also das war es jetzt erstmal. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt das Ganze gelötet bzw. davor auch ein bisschen gebohrt, damit man die Kabel durchziehen kann, damit wir nicht so durchhängt. Und ja, das wäre es jetzt erstmal und wir freuen uns, dass ihr alle so aktiv zuschaut. Und es sind ja schon mittlerweile 60 Abonnenten und ihr könnt uns ja einen Daumen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch kostenlos abonnieren und damit ihr halt kein keins unserer Videos verpasst. Ja, tschüss!